So jetzt hier willkommen zu einem neuen Video von den Testoleros und zwar testen wir heute mal Sweetcoin. Das kennen wir von einem Video von Enrico. Das ist aber so eine volle Sau ist. Ähm, werde ich jetzt hier mal joggen gehen und äh, ihm die Sachen ganz gemütlich auf der Couch überlassen. Ja. Also ich werde mir jetzt umziehen und dann renne ich mal los. Und dann äh, werden wir mal die Ergebnisse vergleichen. mit meiner, Einmal mit der Sweetcoin App und einmal mit äh, meiner Polar 410 oder so da gucken wir mal denn ob die Schrittanzahl wenigstens einigermaßen ähm, dann übereinstimmt und genau, ich zieh mir jetzt schnell um und dann geht's los äh, ich will los, es ist kalt und ähm, jo, werden wir ja mal sehen ja? in einer Stunde sind wir wieder hier und dann mal gucken, ob das denn taugt so wir sind jetzt bei 407 schritte und meine uhr ist jetzt auch soweit und genau ich stecke jetzt mein handy ein in die tasche und drücke hier bei meiner uhr start und dann wenn wir am ende mal kicken sobald ich auf meine uhr wieder aufgedrückt habe äh, werde ich hier noch mal die aufnahme starten und dann schauen wir mal wie viele schritte bzw. wie viele meter wie gekommen sind. Ich glaube, der zählt auch nur die Schritte und nicht die Meter. Na, werden wir ja sehen. Bis gleich. Also 10.600 Was zeigt mir die Uhr an? Geh im Moment. So Leute. Dann wollen wir mal gucken. 11 Kilometer. Was zeigt da an? Ja weiter. Wie viel bin ich denn gelaufen? Was ist los hier? Verstehe huh. ich jetzt nicht ganz. Ach hier, okay. Also 10.641. Na naja, müssen wir uns am Laptop anklicken. zeigen wir das von 11 an. Ich, jetzt redet mir ist kalt. So, also ich habe jetzt meine Polar M430 mit meinem Laptop verbunden. Die synchronisieren sich jetzt wieder und dann können wir uns die Laufeinheit genauer angucken. Ich hoffe, dass denn da auch äh, die Schritte zu sehen sind, ja, die Anzahl der Schritte. Das wäre ziemlich voll peinlich, wenn das nicht so wäre. Gucken wir uns mal in der Zwischenzeit nochmal das Bitcoin an. Ja. Hier ist es. Ah, dass ist synchronisiert. Okay. Ähm, genau, das, das ist hier die Einheit. Klicken wir an. Und was zeigt euch Zahlen. Er scheint äh, nicht die Schritte aufgenommen zu haben. Also laut Sweetcoin bin ich bis jetzt insgesamt 10.985 gelaufen. Ich bin bei so 400 irgendwas gestartet. Also bei 407 bin ich gestartet. Und bei 1.743 war Cut, also war Ende die 11 Kilometer. Und das sind dann insgesamt 10.336 Schritte, was ich mir schon so vorstellen kann. Aber wenn ich mir jetzt das angucke, hier was die Uhr mir sagt, und zwar 38, äh, 83 Schritte pro Minute wären ja 83 mal 61. Ähm, 83 mal oder 62. Wenn ich gerade mal 5146 Schritte. Wir dürfen insgesamt. Denn rechnet Sweetcoin einfach mal quasi die doppelte? 5010, mehr als der doppelte? Was mir meine Uhr hier sagt. Ich bin verwirrt. Ähm, ja. Ich muss erstmal darüber nachdenken, was mir jetzt sagt. Auf jeden Fall würde ich mal behaupten, dass Bitcoin äh, von wegen von den Schritten her äh, hier nicht bescheißt. Echt gut, anscheinend. Ähm, ihr könnt ja dann mal unter die Kommentare schreiben, wie denn dazu gekommen ist jetzt. Ich verstehe jetzt die Welt nicht mehr. Jo. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und kommentiert hier unter dem Video. Ähm, wenn ihr auch unter dem Sweetcoin haben wollt, unter ja, dem Video ist ein Link, einfach anklicken. Und das Allerwichtigste ist, abonniert den Kanal, denn sonst verpasst ihr das nächste Video. Denn ich denke, im nächsten Video werde ich wohl wissen, was da los ist. Alles klar? Also, Renier holen. Bis demnächst. Thank <laughs> you.